Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier heute mit dem lieben Ralf. Ich bin ja selber in der Hülle der Löwen aufgetreten. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, kannst du das gerne einem anschauen. Und der gute Ralf hat ja. Wie lange dann, ist das her? Äh, das ist knapp zweieinhalb, zweieinhalb Jahre, Jahre, ne? Genau, zweieinhalb Jahre, also schon eine recht lange Zeit. Und Wir verstehen uns immer noch gut. <lacht> Definitiv, auf jeden Fall. Wir sind immer noch seitdem in sehr gutem Kontakt geblieben auch, auch wenn wir geschäftlich jetzt gerade nicht mehr zusammenarbeiten. Aber alles ist super. Das war ja auch unsere persönliche Entscheidung, halt aus dem klassischen Handel rauszugehen und dann nur noch in den Online-Handel reinzugehen. Und, aber wie man sieht, wir verstehen uns gut und von daher... Wir sitzen hier freiwillig zusammen, ne? <lacht> das, das auf jeden Fall. Ja, und der nette Ralf hat sich äh, erklärt, ein äh, Interview mit uns zu machen und ich habe ein paar Fragen vorbereitet und dann würde ich sagen... Mal einfach, genau, richtig. Hallo zusammen. <lacht> genau. Erste Frage ganz einfach. Wie, du bist ja jetzt schon länger in der Hülle der Löwen dabei. Wie würdest du den Erfolg, der die Hülle der Löwen dir gebracht hat oder die Essprodukte gebracht hat, beschreiben? War es denn überhaupt so ein Erfolg für dich und dein Team? Ja, also Höhle der Löwen grundsätzlich ist ein großer Erfolg für viele Gründer, nicht für alle, das muss man fairerweise mhm. sagen. Du hast es miterlebt, auch wie es hoch und runter geht und, und für DS ist es noch mal bekannter, wir sind bekannter geworden. Das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ich habe früher mal gedacht, von wegen ganz viele Menschen kommen zu uns. Aber Menschen, Mitarbeiter werden natürlich auch interessanter für andere, wenn man bekannter wird. Also das hat Vor- und Nachteile. Es gibt schon so ein paar Ansätze, wo das Netzwerk, was schon groß war, ein kleinen Tick größer ist, dadurch, dass man noch mal öffentlicher ist. Also äh, es hat keinen Nachteil gebracht. Also es hat keinen insgesamt. Nachteil. Genau. Also generell kann man ja eigentlich sagen, die ganze Show ist ja ein Riesenerfolg von den Einschaltquoten. Und das seit Jahren, wir haben da eben schon drüber gesprochen, kurz. Von daher glaube ich auch, dass es so erstmal in den nächsten Jahren weitergeht. Ähm ich glaube auch, dass es, äh, wenn man die Show betrachtet, glaube ich, was, was ist eigentlich der Erfolg? Ich glaube, dass äh, viele denken immer, oh, das ist für Gründer und Unternehmer. Ja, ist es auch. Aber das wäre wahrscheinlich von der Zielgruppe zu klein. Ich glaube, dass es nicht nur unterhaltsam ist und ich werde nicht müde, es zu sagen und du kannst es am besten bestätigen, dass es echt ist. Also man kennt sich vorher nicht. Jeder Mensch denkt immer... Ich habe heute gerade noch ein Gespräch, wurde angesprochen auf der Straße, wo die gesagt haben, Mensch, wie seht ihr das denn? Wann kriegt ihr denn die Infos? Sag ich, welche Infos? Da kommen Leute, Gründer durch den Tunnel durch oder Gründerinnen und dann siehst du sie das erste Mal in deinem Leben und du weißt nicht, wie viel Geld wollen Sie gleich oder was haben Sie für ein Produkt? Und ich glaube, dass das, dieses Authentische, dass man da auch lernen kann, für junge Menschen auch, äh, oder auch ältere, äh, wenn man in kritischen Diskussionen ist, wie verhalte ich mich, wenn ich angegriffen werde, wenn ich mich verteidigen muss und so weiter. Also äh, das macht es, glaube ich, und das ist das Authentische und auch der Teil des Erfolges. Definitiv. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor dieser Tür stand und da rein, musste. man hört <lacht> nur die Stimmen irgendwie im Hintergrund. Und es war wirklich so, wir kannten euch ja alle nicht. und ähm, Also es ist... Mir ging da echt die Pumpe, muss ich auch wirklich sagen. Mir war der ersten Sendung auch. <lacht> man muss aber sagen, ähm, an sich hattest du schon mal so Deals, also du, du musst ja wirklich spontan da überlegen und spontane Entscheidungen treffen. Und so, weil wenn du das machst, dann, ich kenne das ja selber, geht es danach relativ schnell, man wird zu dir eingeladen und dann geht es wirklich, man muss vorankommen, es ist ja auch eine kurze Zeit dazwischen. Ja. Musst du oft überlegen oder hast du eigentlich immer diese Eingebung und du weißt jetzt, das Ding läuft oder das, das ist etwas für mich und ähm, schlägst dann direkt zu? Oder ist es so, dass das schon manchmal 30, 40 Minuten braucht oder du wirklich am Ende noch am Haarpumpen bist? Ja, ich weiß es relativ schnell. Mhm. Also es gibt ja zwei Beweggründe für mich. Also Hier geht es ja nicht darum, schnell mal ein Produkt vermarkten, sondern das Ziel ist es ja langfristig zusammenzuarbeiten und was aufzubauen. Das heißt, hier geht es nicht nur ums Produkt, mhm. sondern auch um die Gründer. Weil du arbeitest zusammen, die Gründer haben eine Erwartungshaltung und äh, du möchtest ja auch möglichst, dass die glücklich und zufrieden sind. Und äh, das heißt, es muss menschlich passen. Also du hast ja eigentlich zwei Entscheidungen. Das Produkt geht bei mir relativ schnell, mhm. weil ich ja 30 Jahre nichts anderes mache, außer dass jetzt Kameras dabei sind. Aber mein Leben lang ich um, reise ich um die Welt und versuche Produkte zu finden oder zu erfinden, die man verkaufen kann. So, und hier kommt jetzt noch dazu, dass das Menschliche passen muss, weil wir halt nicht einmal ein schnelles Geschäft machen, sondern weil wir versuchen, was gemeinsam aufzubauen und es halt schön ist, wenn man sich jahrelang später ja. wieder sieht und sich dann noch versteht. Und das Menschliche, weil du die Menschen gar nicht kennst, das dauert einen Tick länger, weil du dann ja aus dem Gespräch, Sympathie und passt da was zusammen, erst erarbeiten arbeiten musst. Aber die Produktentscheidung, die ist wirklich, ich sag mal, ungefähr in fünf Sieben Minuten. Ich hatte eine Situation, wo ich einen Deal gemacht habe, wo Dagmar dann sagte, Ralf, du weißt noch nicht mal den ek preis Das ist mein Leben. Ich weiß, wo ich es produziere. Ich weiß, für wie viel ich es produzieren könnte. Also ähm, da brauche ich auch nicht alle Informationen von den Gründern. Da weiß ich auch ein bisschen was selbst. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Ähm, gab es denn Entscheidungen schon, sag ich mal, wo der Gründer, sag ich mal, das Produkt super war und der Gründer einfach nicht gepasst hat, wo du das Produkt dann abgelehnt hast auch? Oder, äh, oder überlegst du nochmal und sag ich mal, schlägst du vielleicht doch zu Massenangebot oder sagst du, wenn der Gründer, sag ich mal, wirklich auf, du, du merkst das dann irgendwie vom Menschen, das passt nicht, aber das Produkt ist so super, dass du einfach so nicht anders sagen kannst als ja? Nein, ich würde dann nein sagen, ich hatte die Situation nicht, ich habe aber auch Deals verloren, wo ja. ich traurig drüber bin, dass ich Produkte, die ich super fand, nicht bekommen habe oder so, aber definitiv, wenn, ich, wenn du merken würdest, dass es menschlich überhaupt nicht passt und das Produkt ist gut, da wird keiner glücklich, da wird der Gründer nicht glücklich, meine, mein Team wird nicht glücklich, die Chemie muss schon passen. Also zum Glück hatte ich, kann ich mich nicht daran erinnern, hatte ich diese Situation noch nicht. Okay, sehr gut. Ja, gerade auch die Chemie muss passen, weil ich kenne das ja selber, das ganze Team von dir arbeitet ja intensiv da auch dran mit. Und wenn, sag ich mal, am Ende, was mit dir ist, das muss natürlich auch passen, aber auch hintenrum. rum. Ja. Ne? Du kennst dein Team besser als alle anderen und dementsprechend, wenn das nicht harmoniert, dann funktioniert das Ganze also, weil auch ich auch der nicht, Meinung ne? bin, Anthony, und du, das erlebt jeder, das erlebst du, das erleben andere auch, richtig erfolgreich kannst du auf lange Sicht auch nur sein, wenn du auch Spaß bei der Arbeit hast. Also wenn alles nur Quälkram ist, wenn du mit Leuten den ganzen Tag zusammenarbeitest, die du nicht magst, ja. Äh, dann ist die Chance, dass es erfolgreich wird, nicht so groß. Ich, ich glaube, dass Sympathie und das Menschliche ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg auch ist. Hundertprozentig stehe ich voll dahinter. Ähm, jetzt läuft die Show ja schon ein bisschen. Wie ist denn bisher der, so der Erfolg deiner Meinung nach der jetzigen Show? Hat es ein bisschen abgenommen, zugenommen? Ist es gleich geblieben ha, zu den letzten Staffeln, wo du ja auch schon dabei warst, oder wie sieht das aus? Wir sind ja jetzt mitten oder in drei Viertel durch mit der mhm. äh, sechsten Staffel. Meine vierte Staffel. Es ist sehr erfolgreich, also angefangen bei der Show. Die Einschaltquote ist sehr gut. Äh, die Medien berichten viel drüber, also äh, Höhle der Löwen ist im Gespräch. Für uns ist es bis jetzt sehr erfolgreich, aber man muss sich auch nichts vormachen. Es gibt keine 100%-Quote. Ich sage auch, Ralf Dümmel und Höhle der Löwen ist keine Garantie für ein Sechser im Lotto. Das ist eine gute Chance für ein Sechser im ja. Lotto, aber keine Garantie. Die Quote derer, die bei uns es langfristig schaffen, ist höher als im normalen Investorengeschäft. Aber man muss auch kein Geheimnis drum machen und dass es kein Garantieschein ist und dass nicht alles funktioniert. Das tut es auch bei mir nicht. Ist ja auch nur ganz normal, ich sag mal so, wäre auch, also erstens gehört ja ein bisschen Risiko zum Unternehmertum dazu, das wissen die Gründer oder das sollten sie zumindest wissen, natürlich gibt es auch die, die es nicht wissen, aber... Aber ich gebe dir ein gutes Beispiel, Anthony. auch mal ein negatives mhm. Beispiel, weil man redet so viel immer über Positives, bei mir wird ja, ich kriege eine sehr, sehr gute Resonanz draußen von Menschen, von mhm. den Medien und so, und so ein negativer Punkt ist, oh, da wird auch ein Artikel mal verramscht, mhm. so, und dann sage ich immer, willkommen in der realen Welt, wenn ein Produkt nicht läuft und das im Handel verteilt ist, ich sage mal so aus Spaß, ich kann das Produkt ja nicht in die Elbe schmeißen, das ist Umweltverschmutzung, also der Handel entscheidet irgendwann selbst. Bei Textil nennt man das Winterschlussverkauf oder Sommerschlussverkauf. Was nicht verkauft wird, muss irgendwann preislich runtergezeichnet werden und dann wird es verramscht, wie Leute sagen, da kann keiner was für, das gibt es, aber dagegen kann man sich auch nicht wehren, da muss man sagen, willkommen in der realen, harten Handelswelt. Ist ja auch so, irgendwann muss ein Produkt eine gewisse Marktsättigung mal erreichen, gerade auch bei den Mengen, die natürlich dort verkauft werden. Ja, oder wenn es auch am Anfang nicht läuft, gibt es ja auch. Ja, ne, dass genau. es nicht so, wie erwartet läuft. Die Handelshäuser zu viel Ware haben, den Umschlag äh, auf der Fläche äh, schafft der umsatzmäßig den Umschlag nicht. Also reagiert man und sagt, ja, dann müssen wir das Produkt irgendwann runterzeichnen. Ist ja auch so, ihr könnt ja nur dafür sorgen, dass es im, im Handel liegt. So am Kauf muss es der Kunde am Ende immer. Das hast du ja auch damals zu uns immer gesagt. Ähm, wie mein langweiliger Spruch ist, ich kann mit euch das Produkt in den Handel reintragen, raustragen, müssen es irgendwann andere äh, Leute, das müssen 81 Millionen Menschen. Und das ist ja auch das, eigentlich das Schöne und das natürlich wünscht sich jeder, dass sein Produkt läuft, ich wünsche mir das auch, aber am Ende ist das auch das Kitzeln und das Mitfiebern, dass du da sitzt und sagst, von wegen, wird das jetzt angenommen, weil wenn das im Handel gut platziert ist, mhm. dafür sorgen wir, dann hört der Einfluss und auch Ralf Dümmels Einfluss aus, dann entscheiden 81 Millionen Menschen oder die kauffähigen, ähm. äh, ob ein Produkt angenommen wird oder nicht und nicht mehr der Gründer oder der Investor. Apropos Gründer, wenn du jetzt, sage ich mal so, die Fähigkeiten eines Gründers beschreiben müsstest, nicht oder, oder sage ich mal, was müsste ein Gründer mitbringen, jetzt nicht nur aus deiner Sicht, sondern allgemein, wenn er gründen möchte oder so. Ne? Also nicht nur, was deine Präferenzen sind, sondern mhm. allgemein gehalten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal Durchhaltevermögen, also mhm. erstmal Begeisterungsfähigkeit für sein Produkt. Das haben aber alle, nahezu alle. Weil wenn du ein Produkt entwickelst, dann muss man schon aufpassen, dass man nicht abhebt, sondern dass man auch realistisch bleibt. So mhm. ist mein Produkt. Ich sage immer, für die Gründer ist das Wichtigste und du hast das nicht nur gelernt, sondern du weißt es auch umzusetzen jetzt äh, ist das Geld haben von nicht ausgeben kommt. Also die Kosten, der Umsatz muss schneller steigen als die Kosten. Und wenn man zu viel, und du erlebst das oft, dann hast du drei, vier Gründer, die dann, irgendwie wird ewig diskutiert, was schreibe ich auf die Visitenkarte und ich bin CEO, ich bin CFO und ich bin CMO, äh, wo ich immer sage, Leute, was auf der Visitenkarte draufsteht, ist unwichtig. Schade, Ärmel hochkrempeln ja. und arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass es ein schmaler Grad ist von dieser Überzeugtheit, die du haben musst, mhm. hinzu Bleib auf dem Boden und überschätzt sich nicht. Ich glaube, das ist auch der größte Fehler. Ich glaube, den haben wir auch ehrlicherweise gemacht so, zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten ja auch noch nicht so viele Erfahrungen und sich dann, ja, diese, es war auf einmal so ein Erfolg da und wir wollten irgendwie noch mehr machen, noch mehr machen und dann gab es äh, gab's auch irgendwie große Probleme, weil wir halt da, sage ich mal, diese, ja, immer mehr wollten, immer mehr ausprobiert haben und auch viel Geld dadurch verbrannt haben ja, eventuell. Ne? Trotzdem muss man ja auch ja. an der Stelle mal sagen, auch euer Produkt war ja ein mega, mega Erfolg. Ne? Also das war ja, das konnten wir irgendwann nicht halten, weil es nicht so geschützt war, dass nicht auch andere Leute ähnliche, äh, sehr ähnliche Produkte machen konnten. Das ist halt das Problem, wenn dein Produkt nicht gut geschützt ist, dass irgendwann ein Preiskampf anfängt mhm. und äh, die Schraube kannst du irgendwann nicht auf, aufhalten. Ähm, aber dann kommt eben der Punkt, wie hoch ist meine Kostenstruktur und was kann ich an Umsatz machen. Ne? Das ist die Sache. Das haben wir ja dann auch massiv erkannt und einfach Kosten sehr massiv runtergefahren, auch wenn die, damit wir die Verkäufe in Relation zu den <lacht> genau. Kosten einfach genau. Und Mittlerweile funktioniert es ja trotzdem noch. Wie, ist das, wie siehst du denn den Online-Markt, sag ich mal, du hast ja auch eine eigene Agentur in Haus äh, sitzen, ähm, die nur für dich, sag ich mal, da ist. Ähm, wie siehst du den Online-Markt gegenüber den Offline-Markt? Das heißt, der Hand, du kommst ja aus dem ursprünglichen Handel, online ist ja nicht so dein Strecken-Pferd, aber wie ist die Entwicklung da? Na, ich, ich liebe alles. Ne? Also ich bin ja ein Riesenfan Fan von Multichannel. Mhm. Weil ich äh, sage, das diskutieren wir auch oft, Oh, Social Media, was müssen wir alles machen? Dann sage ich, was hilft dir Social Media, wenn jeder das Produkt haben will und du kannst es nirgendwo kaufen? Mhm. Und wo kaufen die Kunden? Ja, sie kaufen online. Sie kaufen aber auch im Teleshopping, sie kaufen aber auch im Handel. Und ich bin im Handel groß geworden, aber ich liebe auch den onlinehandel, weil der auch im, am Wachsen ist. Mhm. Aber trotzdem äh, sind die Zirkazahlen immer noch. Der Online-Handel der äh, online macht gut steigend... 55 Milliarden, mhm. äh, aber der Handel macht immerhin noch 550 Milliarden. Und deswegen sage ich, äh, ich bin totaler Fan von Multichannel. Mhm. Äh, wenn du ein gutes Produkt hast, verkauf es doch online, verkauf es doch im Teleshopping, verkauf es doch aber auch im Handel, dann kriegst du möglichst viele Kunden für dein Produkt. Eben, also macht er ja auch, sag ich mal. Ne? Also alle Produkte, die ich jetzt kenne, von, auch von den Gründern, die ich kennengelernt habe, sind ja überall vertreten dann. Ne? Vielleicht nochmal kurz für alle, wie Filialen beliefert ihr jetzt aktuell so? Also europaweit sind es knapp 40.000, aber mhm. das ist jetzt das größte Potenzial, was mhm. du hast. So die Höhle der Löwenprodukte in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, sind wir so in 15.000, also je nachdem, wir machen ja auch nicht alle Produkte überall, mhm. das muss ja auch passen. Ne? Du kannst im Drogeriemarkt jetzt nicht irgendwas verkaufen, was null mit Drogerie ja. zu tun hat. Da muss man gucken, wo passt welches Produkt hin, aber wir sind so in Deutschland äh, in 15.000 verschiedenen Filialen. Oh, so. Wenn man, jetzt in, wenn man jetzt ein neuer Gründer kommt und er hat eine Idee, sage ich mal, und möchte eigentlich auch den sag ich mal, klassischen Handel beliefern, hat der überhaupt noch Chancen, wirklich dort gelistet zu werden? Oder ist es so, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist, mit, außer mit so einem Giganten wie zum Beispiel DS-Produkte oder so? Oder kann der da, hat der Chancen, da alleine reinzukommen? Also, äh, du sprichst ein wichtiges Thema an, das wird von allen nicht so richtig eingeschätzt, wie schwer es doch manchmal ist. Mhm. Man denkt immer, oh, ich habe ein gutes Produkt, das will ja jeder haben, dann gehe ich mal los. Mhm. Ähm, aber da muss man auch den Handel ein bisschen in Schutz nehmen. Äh, die platzieren riesen Aufträge. Was passiert, wenn du nicht pünktlich liefern kannst? Die haben Prospekte, äh, 30 Millionen Prospekte gedruckt, wo dein Produkt drin ist. Mhm. Und dann kannst du nicht liefern, was das auch für einen Schaden auslöst. So, also äh, Risikominimierung und so weiter. Deswegen sage ich auch immer, für junge Gründer, die ein geiles Produkt haben, sucht euch einen Sparringspartner. Also geht es hier nicht immer nur um Investor, sondern sucht doch einen, der sich vielleicht mit Handel dann auch auskennt, der euch auch Hilfestellung geben kann. Weil ich sage ja immer, äh, habe ich auch da ganz am Anfang zu euch gesagt, ich bin nicht schlauer. Mhm. Ich habe nur ganz viel Lehrgeld schon bezahlt. Ich habe das ganze Geld schon einmal ausgegeben oder zweimal, äh, die Fehler alle schon mal gemacht und dann hoffentlich daraus gelernt und äh, deswegen ist es schon ganz gut, sich zu Im Moment und Hülle der Löwen trägt dazu bei, dass diese ganze Startup-Szene auch offener wird und auch der Handel offener wird. Es gibt viele Programme von äh, ob das ein QVC Next ist oder... Also ganz viele äh, öffnen sich dem und es wird ein Tick leichter, aber es ist nicht so leicht, wie einige Menschen denken, oh, ich habe ein Produkt, ich gehe mal los und das kriege gelistet. Also bis ich da den richtigen Ansprechpartner habe. Wenn ich dann noch am Fördner vorbeikomme und irgendwann im Einkauf lande und sage, ich habe ein tolles Produkt, ja, da, da, da rufen 300 Leute am Tag an und sagen, ich habe ein tolles Produkt, also äh, wie machst du das auffällig, dass deins wirklich gut ist und äh, dass es auch die Beachtung erstmal findet und die Aufmerksamkeit, das ist schon nicht ganz so einfach. Also wirklich ganz klare Empfehlung eigentlich über irgendjemanden zu gehen, der dort schon sag ich mal, Erfahrung hat, Connections. Ja, man kann, also das hört sich dann so an, als wenn es nur die Möglichkeit gibt. Ich würde halt nicht mit dem allergrößten Konzern anfangen, sondern ich würde, wenn ich mhm. ein Produkt hätte und ein Kämpfer bin, dann muss ich auch Kl Klinken putzen. Mhm. Also, äh, wenn, du mein, wenn ich dir von meinen Anfängen erzähle, wie ich das gemacht habe, ich bin äh, 80.000 Kilometer im Jahr durch Deutschland gefahren, habe einen Koffer im Auto, habe in, in, in 1,3 Sterne Hotels gewohnt. Ähm, um die Kosten zu sparen äh, und, und bin dann losgelaufen und habe wirklich Klinken geputzt und bin immer wieder hin und habe gesagt, das Produkt, das Produkt und dann habe ich gefreut, wenn ich 100 Stück verkauft habe oder so und dann wächst man, wenn ein Produkt gut ist, dann wächst es ja automatisch also man muss nicht unbedingt beim größten anfangen, sondern kleinere sind manchmal auch flexibler und das heißt viel Klinken putzen aber es ist nicht unmöglich, da muss man halt aber dranbleiben und dann ist wieder der Punkt, was brauchen Gründer? Ja, auch Durchhaltevermögen, äh, weil das heißt auch kämpfen, kämpfen, kämpfen sehr gut. Jetzt bist du ja sehr bekannt in der Hinterlöhung, dadurch, dass du sehr viele Deals immer machst. Ähm, jetzt ist erst die Her äh, halbe Staffel um. Kann man da noch viel erwarten oder hast du dich dieses Mal ein bisschen zurückgehalten, so, was die Deals betrifft? Anthony, du kennst mich noch ein bisschen, wie gut ich mich zurückhalten kann. Deswegen Also, <lacht> ich auch nicht. also äh, man muss sagen, ich habe einen relativ harten Vertrag unterschrieben, dass ich nicht so viel darüber reden darf, was nach vorne hinkommt. Aber äh, man muss es sagen... Es wird auch oft, oh, du bist doch der, der die meisten Deals macht. Man hat nicht gewonnen, weil man die meisten Deals macht. Das geht mhm. nicht. Ich sage immer Qualität vor Quantität. Also äh, nicht, wer die meisten Deals macht, hat gewonnen am Ende der Staffel, sondern wer die besten Deals gemacht hat, ja. gewinnt oder der ist gut vorne. Und äh, bei mir ist es halt so, ich zähle ja nicht oder ich gucke nicht ständig auf die Kreditkarte, ist noch Geld drauf oder so, mhm. sondern wenn der Gründer mich anmacht, wenn ich sage, Mensch, das passt und das Produkt passt, da bin ich halt nicht zu halten und dann zähle ich nicht, oh Mensch, du hast doch schon acht Deals, du brauchst keinen mehr. Sondern ich betrachte das individuell und sage, das hat Potenzial, ja oder nein. Oh, sehr gut. Und als Aber ich kann ja eins und dann verrate ich ein kleines Geheimnis. Also es gibt noch ein paar Sendungen, es ist nicht so, dass ich gar kein Deal mehr mache. Das ist gut, dann sind wir gespannt. Keine Angst. <lacht> <lacht> ähm, ja, als allerletztes, was würdest du denn jedem Gründer, der jetzt neu kommt oder eine Idee hat oder sowas einfach empfehlen, um dann sein eigenes Ding voranzubringen? Also meine erste Empfehlung äh, und nicht, weil ich da einen 450-Euro-Job bei Vox habe, äh, es geht in die Höhle der Löwen, weil dann kriegt man schon mal Aufmerksamkeit und kriegt auch gute Tipps, positiv wie negativ. Mhm. Auch wenn man kein Deal kriegt, kriegt man irgendwie von erfahrenen Investoren Dinge mit, wo man sich selbst ja überlegen kann, was mache ich damit oder was mache ich da raus. Und daraus, ich glaube, dass man aus solchen Kur Gesprächen auch lernt. Kurze Frage daraus. Das war nämlich damals unsere größte Angst noch, sag ich mal eigentlich, wir hatten immer das Gefühl, wenn einer keinen Deal bekommt, sage ich mal, wird er ich mal, da draußen irgendwie so als Loser abgestempelt oder ah, sowas? Gute Frage, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. nicht. Ich kenne auch ja. äh, einige, die auch äh, weitergekämpft haben und erfolgreich sind und vielleicht geht es ja nicht so schnell oder nicht ganz mhm. so gut oder vielleicht kostet es auch ein bisschen mehr Geld, weil man wieder Fehler macht und keinen Investor beiseite hat oder man gewinnt dadurch auch einen anderen Investor. Also äh, ich würde nicht sagen und auf keinen Fall und das äh, ist grundsätzlich so, das, da muss man sich in Deutschland, da haben wir noch ein bisschen was zu lernen, es ist schon besser geworden, aber wir haben noch was zu lernen. Ich meine, warum ist das schlimm, zehnmal hinzufallen? Das Wichtige ist elfmal aufzustehen und äh, kleine Kinder fallen auch ständig hin und können jetzt, also wir sind auch ständig hingefallen und können jetzt laufen geradeaus, nee, auch um Ecken. <lacht> und ähm, deswegen ist, muss man sich gar nicht schlecht fühlen. Das, ist halt, das passt halt nicht zu den fünf Investoren und die beurteilen das halt falsch. Das kann ja auch andere Gründe haben. Das kann ja sein, wir haben ja auch oftmals, dass wir sagen, Produkt ist super, die Bewertung ist zu hoch. Ähm, und dann hat es einen anderen Grund. Dann liegt es gar nicht am Gründer und liegt es gar nicht am Produkt. Also da, da ich, äh, keiner sollte sich jemals als Loser fühlen und ein Investor hat auch kein Recht einen Gründer äh, herunterzumachen, sondern äh, wir beurteilen sollten das beurteilen, was wir sehen und was wir meinen. Ich habe vor jedem Menschen Respekt, der diesen Weg geht. Du hast das selbst erlebt und äh, du hast, das sage ich nicht, weil du neben mir sitzt. Ihr beide habt einen super Auftritt gehabt. Ihr habt euch sehr gut verkauft in der Höhle der Löwen. Ihr habt um einen Deal gekämpft. Aber man kann natürlich auch mal voll auseinandergenommen werden und am das nächsten Tag noch sollst noch du trotzdem zum Bäcker und am nächsten Tag willst du trotzdem von deinen Freunden noch eine nette Nachricht kriegen. Und deswegen muss man vor jedem Menschen Respekt haben, der sich das traut. Sehr gut. Ja, und als letztes, wie gesagt, noch einmal, was würdest du Gründern empfehlen, die in die Hülle Wenn ausgewichen habe deine letzte Frage nicht <lacht> ja. beantwortet. Okay, das machen wir jetzt noch. Ja. <lacht> Also, ich habe ja gesagt, in die Hülle der Löwen gehen, würde ich empfehlen, aber das schaffen ja auch nicht alle, weil die Bewerbung, ich weiß nicht, wie der Prozess da läuft, wir wissen das ja vorher nicht, wie das da funktioniert. Ich würde mir überlegen, schon einen Sparingspartner zu suchen, der muss nicht gleich investiert sein, aber um mir auch mal Tipps zu holen, auch das ist nicht immer einfach. Und dann sage ich immer kleinen Anfang, immer wichtig auf die Kosten achten und kämpfen, kämpfen, kämpfen, von seinem Produkt überzeugt sein, aber nicht Realitätsfremd, nicht abheben und nie beratungsresistent werden. Man lernt aus jedem Gespräch, auch wenn man mal was Negatives hört, kann man daraus lernen und sich Gedanken machen. Man darf nicht abheben, immer schön auf dem Boden bleiben, egal wie groß der Erfolg wird. Man ist nicht mehr wert, weil man erfolgreich ist. Man ist nicht ein anderer mensch deswegen und deswegen nie die bodenhaftung verlieren und äh, äh, fliegen kann keiner von uns sehr gut ja dann vielen vielen dank für das nette interview Gerne, ich wünsche Ihnen noch anthony. ganz viel erfolg in der neuen staffel ich dir auch <lacht> also nicht in der staffel <lacht> sondern weiter <lacht> ich bin mit noch Geschäft. Dran, <lacht> ja vielleicht kommt es noch mal <lacht> ja das war es auch schon zu dem video wir wünschen allen einen schönen tag und bis dann euer anthony ciao tschüss